Hallo, ich bin Markus vom Veganik Videoblog und zeige euch heute ein neues Video. Heute gibt es eine leckere, frische Torte. Und zwar mit Pistazien. Pistazien sind ziemlich, ziemlich lecker und auch recht gesund. Und deswegen zeige ich euch heute, wie man damit ein ganz feines Dessert machen kann. Allerdings sage ich gleich vorweg, ihr dürft nicht die salzigen nehmen. Ja, normalerweise habt ihr die ja immer so geröstet gesalzen oder sowas. Funktioniert für das Rezept nicht. Ihr braucht wirklich frische. Oder eben ungeschälte und ungesalzene, die könnt ihr auch kaufen, weil das viele Salz würde sonst das Rezept kaputt machen. Und wie das Ganze geht, seht ihr jetzt. Das ist also dann die fertige Torte, so sieht sie aus. Ihr seht hier sehr schön die verschiedenen Lagen, am Ende nochmal mit einem Teil der Pistazien nochmal wieder dekoriert und das Ganze farblich auch nochmal ein bisschen aufgenommen. Wenn ihr das nachmachen möchtet, ihr könnt direkt hier unten drunter gucken, da seht ihr alle Zutaten und da seht ihr auch die Zubereitungsart und Weise. Und wenn ihr sonst Fragen an mich habt, Rückmeldungen oder dergleichen, schreibt mir gerne eine E-Mail an markus@veganic.de. Dann war das für heute und dann bis zum nächsten Video. Tschüss!